Fahrt in Gefährten. <lacht> also moralisch und auch technisch. habe ich uns nicht heute mitgenommen. <lacht> ich habe zu sagen, wenn du bereit bist. Die Kamera läuft, das Licht ist nicht an. Also ich bin ja technisch nicht oh, an. Von hier aus, aus sieht man es. Sie haben das im Blick, oder? Es ist rot, ja. Richtig. <lacht> und? und, und. Rot, das ist Rot, dass es läuft. Gut. Der Mann ist fünffach. Sehr gut. Sie haben immer wieder ein Bild drauf, bitte. Ob es noch läuft. Ja. Das wir so ich alles noch mal anhören. Ja, okay. das tut schnell schon raus. Also. <lacht> Liebe Freunde, Lavas Vakaras, schönen guten Abend und ich freue mich so sehr, dass wirklich so viele da sind. Ja, also Siki hat ja befürchtet, da müsste ich das alles allein heute anhören. Also die Angst wurde dir genommen, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Thema liegt oder daran, dass ihr euch so lange gesehen habt, aber es ist mir wurscht. Ich freue mich einfach, dass ihr da seid. Und wir versuchen, ich spreche jetzt mal bei uns beide, euch nicht zu langweilen, weil ihr seid natürlich, die meisten von euch, Lilltown-Experten. Ja, ihr unterstützt uns schon so lange, so viele von euch, so sensationell. Trotzdem hoffe ich, dass wir euch ein bisschen was Neues erzählen können. Ja? Und ähm, ich war mir nicht sicher, ob es heute stattfindet, aufgrund der aktuellen Lage. Ja, aber, wie gesagt, es passt leider nur allzu gut ins Thema. Ja? Ihr seht, schaffst du zu schnell? <lacht> Ihr seht jetzt hier erstmal unser aktuelles Logo in den Farben Deutschlands und Litauens. Ja, unsere Tochter hat mir hier sowas gestaltet. Da zeige ich jetzt was, aber egal. <lacht> Die litauische Fahne, ja? gelb steht für die Weizenfelder, für die Sonne, für das ganz spezielle Licht in Litauen, von dem man ein paar Wochen so geschwärmt hat. Ja? Grün für die Wälder, rund 30% Prozent Litauen sind mit Wald bedeckt und es hat eine wunderbare Natur. Rot steht leider für das Blut, das da schon vergossen wurde in vielen Kämpfen, Kriegen und Auseinandersetzungen. Und oftmals, wenn ich was über Litauen erzähle, muss ich erst mal sagen, was das ist, wo das liegt, welche Nachbarstaaten es gibt. Bis vor kurzem kannten es viele immer noch nicht. Das hat sich leider geändert. Trotzdem haben wir noch einmal ähm, die Karte Litauens. Magst du gleich haben? Gut. Ja, mag ich. Genau. Na, ihr wisst es. Das ist das Land, um das es geht, im Herzen Europas, geografisch gelegen, das Herz und Hirn Europas, wurde es im Rotary Magazin äh, letztes Jahr genannt. Genau. Ja, das ist eines der ältesten Wappen Europas aus dem 15. Jahrhundert, der Phytis nennt er sich, der weiße Ritter, der sowohl den jeweiligen Herrscher symbolisiert als auch eben den Kampf gegen alle Angreifer. Und da hat Litauen wirklich leider sehr viel Erfahrung mit. Und ähm, besonders auch mit den russischen Nachbarn. Und äh, das passt eben sehr gut ins Thema. Das ist Familiengeschichte und diese Familiengeschichte hat zu diesem Verein geführt. Hier seht ihr die Familie von äh, meinem Papa, äh, Mama, Papa und insgesamt vier Kinder waren es. Also mein Papa wurde 1941 in Ostpreußen geboren, in Heiligenwalde und da haben sie auch ein paar Jahre dann äh, gelebt. Der Papa war dann schon im Krieg und 1945 musste eben die verbliebene Familie, also die Mama, mit vier Kindern fliehen. Na? Und wir wissen, wie aktuell das äh, gerade ist. Die Mama und der kleine Bruder haben es leider nicht überlebt. die sind verhungert auf der Flucht. Und dann gab es eben noch meinen Papa, seinen Bruder Gerhard und die Schwester Liselotte. Mein Papa war damals vier, der Gerhard sechs und die Lieselotte zwölf. Und die Kinder sind dann erstmal durch Ostpreußen geflohen, haben da schon immer liebe Menschen gefunden, die sie aufgenommen haben, die sie durchgefüttert haben im Rahmen der Möglichkeiten, aber dann wurde ihnen empfohlen, sich in den Zug zu setzen und nach Litauen zu fahren. Da haben also viele Flüchtlinge gehört, dass dort die Bauern einfach Kinder aufnehmen, als Arbeitskraft, aber die eben auch durchfüttern. Und so haben es die drei dann gemacht. Das ist äh, mein Papa nochmal, Manfred. Genau, ähm, sind dann durch die Wälder geirrt, ja, waren die sogenannten Wolfskinder. Ähm, man schätzt so zwischen 10.000 bis 15.000 Kinder und Jugendliche waren damals in den Wäldern unterwegs. Und es haben wirklich alle drei geschafft, äh, von Familien aufgenommen zu werden. Ja, also mein Papa hat es am besten erwischt, das hat auch immer so gesagt. Er wurde von einer alleinerziehenden Frau aufgenommen, ja, also ein Wahnsinn. Die hat ihn gesehen und ins Herz geschlossen. Er durfte ja, ein bisschen Musik machen, er durfte ab und zu reiten. Er hatte also eine Kindheit dort. Ja. Sein Bruder musste schwer auf dem Hof arbeiten, die Schwester durfte auch nicht in die Schule, die waren wirklich Arbeitskräfte. Und mein Papa hatte es wirklich am besten. Ja, die, seine Mama, Maria, die man jetzt hier sieht, wollte ihn auch adoptieren. Es hat ihm einen litauischen Namen gegeben, damit er eben bleiben darf, damit die russischen Besatzer ihn nicht entdecken. Leider hat das nicht funktioniert. 1951 wurden die Kinder entdeckt und wurden aus dem Land ausgewiesen. kamen dann über einige Umwege nach Augsburg, wo der Papa der drei den Krieg sogar überlebt hat. Der war aber mit den Kindern überfordert, er konnte sich nicht kümmern, er war Kriegsinvalide, hatte mit sich selber genug zu tun und die Kinder kamen in Augsburg ins Kinderheim. Und mein Papa hat immer zu meiner Mama gesagt, wenn Litauen mal unabhängig wird, wenn ich die Chance habe, möchte ich zurück, möchte meine Familie finden und dem Land etwas Gutes tun, dem Land etwas zurückgeben. Ja, Und das gibt einfach Hoffnung und Kraft. Das möchte ich an der Stelle sagen, das hat mich jetzt die letzten Tage so beschäftigt, wir müssen uns auf das Gute konzentrieren und auf die Menschen, die Gutes tun und die hilfsbereit sind. Und ähm, da gibt es aktuell so viele bei uns. Und eben auch diese Frau in Litauen. Mein Papa hat dann 1993 sein Bruder eingepackt und ist nach Litauen geflogen. Und er sagt, er möchte seine Familie wiederfinden und auch die Familien seiner Geschwister. Und die Kinder wussten gar nichts mehr. Also mein Bruder war jetzt, also sein Bruder ist ja zwei Jahre älter und hatte noch viel mehr im Kopf, wusste noch Mensch, da war der See und da stand der Baum und der Bauer hieß doch so und so. Also sie haben einfach ein Taxi genommen die übersetzerinnen und sind aufs Land gefahren ja, und haben dann aufgrund der Erinnerung von Onkel Gerhard, das ist der Herr hier, haben sie es wirklich geschafft, alle Familien zu finden. Ja, und sie standen dann 42 Jahre später bei der Pflegemutter vor der Tür und, ähm, super, <lacht> <lacht> Hat ihn, sie hat die Tür aufgemacht ja, und hat ihn sofort mit seinem litauischen Kosenamen angesprochen. Sie hat ihn er sofort erkannt und ja, unfassbar. Genau. Und dann hat der Papa gesagt: so, Jetzt kann ich aktiv werden, ja, jetzt möchte ich dem Land wirklich was zurückgeben, und vor allem den Kindern, ja, den benachteiligten Kindern. Hat sich dann erkundigt, wo ist am meisten Hilfe nötig. Und dann wurde ihm die Sonderschule in Kaunas äh, empfohlen, die ja einige von euch auch schon besucht haben, die sie kennen. Und das war dann so sein. Herzensprojekt. Ja. Am Anfang noch ganz im Kleinen. Wir haben in unserem Keller gepackt. Ich habe die Weihnachtstypen noch bei Hand beschriftet, ja, ausgeschaut hat. <lacht> und mit Privat-Pkw sind sie gefahren. Also auch sehr improvisiert, aber sehr effektiv. Ja. Und es wurde dann einfach immer größer. Hier sieht man meinen Papa mit dem damaligen Direktor, mit dem Lulas, in diesem Kinderheim. Ja. Also Diejenigen von euch, die es nicht kennen, es ist wirklich ein Riesenareal, ja, ein Gebäude aus den 60ern. Damals noch extrem kreislig, alt, gewählter Linoleumboden. Kalt, zugig, schimmelig dreckig, fertig. Ja. Und äh, damals lebten da ungefähr 200 Kinder drin, äh, großteils behindert. Ja. und Bei uns war es ja auch lange so, dass behinderte <lacht> Menschen keine gute Lobby hatten, weggesperrt wurden, ja, ruhiggestellt. Ja, das ist dort teilweise immer noch so und das wollte mein Papa einfach ändern, er wollte die Lebensumstände verbessern, hat dann ganz viele Mitkämpfer, tolle, engagierte Menschen gefunden, die ihm dabei geholfen haben. Das Foto finde ich persönlich natürlich besonders schön, der Herr Nikolaus in einer Lufthansa-Maschine. Ich weiß leider die Geschichte dazu nicht, aber mein Papa ist halt irgendwann wohl auch mal mit dem Flugzeug nach Litauen und er war ja immer ne, als Nikolaus unterwegs und eben auch an Bord. Leider war ich da noch nicht aktiv. Oh, und jetzt kommen wir schon äh, zu dem Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja? <lacht> ähm, ich habe gestern noch mit Bodo Brandenstein telefoniert und der wäre sehr, sehr gern heute hier gewesen. Und er hat gesagt, er muss es einfach aus seinem Gesundheitszustand abhängig machen von der Tagesform. Und die war heute wohl leider nicht so gut. Ne? aber er hat mir ganz, ganz schöne Geschichten erzählt. Ja, ähm, die beiden haben äh, meinen Papa kennengelernt. Ich will jetzt nicht in der vergessen, äh, die Damen, die wohl 2001 laut meiner Unterlagen schon mal 2500 DM gespendet haben für die Kinderhilfe. Also es war zumindest laut meiner Info der wirkliche Start. Ich habe dann mit Bodo auch gestern gesprochen und ich möchte gleich um Entschuldigung bitten, falls ich irgendjemanden vergesse zu erwähnen, ihr wart alle extremst beteiligt. Ein paar Aktionen habe ich gefunden, der Bodo wusste jetzt auch nicht mehr. Das war im Jahr 2002. Ähm, Bodo und Tufi haben meinen Papa so schnell versucht, haben, äh, mein Papa gelernt und äh, waren so fasziniert äh, von der Geschichte und sind dann mit äh, dem Ehepaar Glück, die ja leider schon verstorben sind, wie ich erfahren habe, ich habe sie ja nicht kennengelernt, sind sie nach Kaunas geflogen. <lacht> Jetzt klemmst du ein mit dem. Ah, da klemmst du nichts. Das Ding vielleicht noch ein bisschen. Nein, nee, das ist das. so. Das geht schon. Ja, <lacht> Kamera läuft, Ton läuft. Gut. <lacht> <lacht> so, weiter geht's. Genau. Da haben wir jetzt ein echt tolles Foto so, von einigen von euch. Sagen. <lacht> <lacht> die eben das Glück hatten, das Kinderheim in Kaunas live zu besichtigen mit dem damaligen Direktor und eben diesen sensationellen Scheck zu übergeben. Ja? und ähm, Mir wird immer wieder erzählt, wie toll die Reise war und dass es eine Wiederholung verlangen würde, Lustig, ich kann ich gar nicht vorstellen. Also offiziell ist ja auch der Herr Schenk seit 2003 oder inoffiziell seit 2013 Mitglied bei uns. Da scheint es nämlich einen Bierdeckel irgendwo zu geben, wo das bestätigt wurde. Leider ist er nicht aufgetaucht, aber er hat es zum Glück vor kurzem offiziell nachgeholt. Genau, ja. Mein Vater war wirklich mit extremem Engagement bis zum Jahr 2014 dabei. Mit, also für ihn war die Kinderhilfe Litauen ja. sein, sein, sein Baby. Sein Baby, ja, ich habe jetzt über, ja, genau, also sein Riesenbaby. Ab ja. der äh, Pensionierung der Lebensinhalt fast. Genau, genau. Er ging kurz vor in Pension und hat sich dann wirklich intensiv nur noch diesem Thema gewidmet. Also das ganze Jahr, er hat wahnsinnig viele Aktionen. Geplant, vorbereitet. Meine Mama wurde schon mal ganz schlecht und hat gesagt: Schätzle, ich habe da eine Idee, weil das hat bedeutet wahnsinnig viel Arbeit, meistens Erfolg, aber einfach extrem viel Arbeit für die ganze Familie. Ja? Er hat solche Ideen gehabt wie Weltrekordversuch im Simultanküssen. Ja? <lacht> ähm, da war er ein bisschen voraus oder hat in der falschen Stadt gelebt. Die Sturmhausner waren da leider nicht Ja, Die waren da ein bisschen zu trocken. <lacht> ja. Die Idee war sensationell. Ich glaube, wir kamen sogar in der Zeitung in Korea ja, mit diesem Weltrekordversuch. Leider kam nicht so viel Geld rein, aber der Bekanntheitsgrad stieg. Seppi, warst du damals dabei? Nein, aber das zu trocken war <lacht> Ich gehe dann mal zum nächsten Bild. Ja, Was? <lacht> Gut. Ähm, er ein über... Also es hat ihn sehr, sehr viel Kraft gekostet, aber es war es ihm wert. 2014 ist er aber leider bei dem Autounfall ums Leben gekommen. Und wir kamen zu einem neuen Job dadurch. Ähm, Sven und ich haben damals gesagt, wir können die Kinderhilfe nicht mit ihm sterben lassen. Ja, ich konnte es mir zwar früher wirklich nicht vorstellen, es weiterzuführen, weil es unglaublich das Familienleben natürlich sehr positiv beeinflusst hat, aber auch brutal anstrengend war. Ja. Aber wir konnten einfach nicht anders. Ja. Und wir haben es dann gemacht, das ist eben der neue Vorstand seit 2014, Sven und mir, und zwei langjährige Mitstreiter, der Anton Kannermüller, ein Mann der ersten Stunde, das war ursprünglich ein Kunde von meinem Papa und wie ich vorher schon erwähnt habe, keiner kam ihm aus. Der kannte sich mit Zahlen gut aus und wurde dann gleich mal als Kassier verpflichtet von meinem Papa. Und der Jürgen Bursian hat sich leistigerweise mal auf ein Zeitungsinserat gemeldet, ne, wo interessierte, engagierte Menschen gesucht wurden und ist seitdem unser Schriftführer. Genau, so bin ich normalerweise in Aktion. Ähm, das ist das, was ich am liebsten mache, wenn der Transport äh, ja, durchorganisiert ist, wenn wir vor Ort sind, die Geschenke verteilen. Also das ist einfach so der, der Lohn für die ganzen Strapazen davor, das ist, also unbeschreiblich. Ja, da bin ich eben im Kinderheim in Kaunas und viele sagen, man können die Kinder mit diesen Geschenken was anfangen, je nach Behinderung. Und äh, da haben mir die Eltern dort ganz klar gesagt, sagen Frau Klingberg, es ist so toll, dass sie kommen. Unsere Kinder warten das ganze Jahr drauf. Das ist die Geste, die zählt, ja? weil gerade die behinderten Kinder hatten ganz lang keine Lobby, keine Unterstützung. Und, die eine Frau hat gesagt, also mein Sohn kann es gar nicht fassen, dass Menschen von so weit her kommen, dort so viel organisieren und packen, um dann Geschenke herzubringen. Ja? Genau. Und so machen wir es. So, jetzt haben wir einfach ein paar Auszüge von Projekten, Aktivitäten, was wir schon gemacht haben. Also wenn ich alles erzählen wollen würde, dann würde man übermorgen noch hier sitzen. Ich versuche es ähm, kurz zu fassen. <lacht> hier sind wir jetzt zum Beispiel in der Dorfschule in Schelswar. Da wurden die letzten Jahre, also die ganze Schule wurde, kann man sagen, rundum erneuert. Ja? Also vom Essbereich angefangen über die Klassenzimmer, Computerraum, Außenanlagen, Turnhalle, Basketballplatz. Also der ja, Schule geht es inzwischen super und das war eben ein Klettergerüst für draußen. Ne? Dann finden wir zum Glück nicht nur im Land, sondern wirklich, also mindestens deutschlandweit, ganz, ganz viele tolle Unterstützer, seit wir eben auch unsere Homepage haben. Ne? Mein Papa hat sich dem immer ein bisschen verweigert. Und seit ein paar Jahren haben wir das Riesenglück, dass die Georgia, die inzwischen in Österreich lebt, sich da sensationell darum kümmert, gleich alles verarbeitet, was ich ihr schicke. Und dadurch haben wir zum Beispiel die Jungs von der Baltic Sea Rally gefunden, oder besser gesagt, der Allgäuer Lederhosen-Express. Ja? Ja, Bevor du da vielleicht einsteigst, finde ich, es immer eine ganz schöne Geschichte. Die Georgier es mit ihrem Mann Karl, die eben in mitterndorf jetzt in Österreich leben, die waren zuvor... Aus der Nähe auch von Ares. Das war Ein rufen, glaube ich. rufen, ja. genau. Und ähm, die kam dann auch im Jahr des Todes von Manfred auf uns zu, mhm. weil sie irgendwie versucht hatte, mit ihm in Kontakt zu treten und das naturgemäß da nicht mehr funktioniert hat. Er hat es gegoogelt. Und man hat es dann gegoogelt, hat herausgefunden, dass er verstorben war und hat uns dann erreicht. Eben, ähm, und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch schon die Zügel in der Hand. Und hat sich dann eben angeboten, die haben so eine Marketingagentur, die sind beide selbstständig letztendlich und hat gesagt, ich habe es dem Vater ja immer schon angeboten, dass ich ihn dabei mal unterstütze, dass er sozusagen im 21. Jahrhundert ankommt. Ja. Also die kamen dann mit Ideen, das macht so heute auch mal, da müssen wir Fundraising machen und dieses und jenes, also Dinge, die uns auch, wo man auch sagt, stopp, <lacht> das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht so, weil wir wollen das Ganze ja auch noch handeln können am Ende des Tages, sonst müssen wir, müssen wir uns ja Leute einstellen oder irgendwie sowas, oder die ganzen äh, Rotary Club ja, ja. oder sowas. Genau. Und, äh, aber das war für uns äh, tatsächlich äh, der Einstieg in eine neue Zeit, weil wir dann innerhalb von ja, anderthalb Jahren, glaube ich, hat es insgesamt dann schon gedauert, äh, ist die Website eben entstanden, sind diese ganzen ähm, Daten aus der Vergangenheit, Bilder abfotografiert, ja, Bilder eingesammelt, ja nicht alles, wir äh, haben nicht alles, 20 aber Ordner. Das ist ja auch, mir bleibt dann irgendwann auch fast egal, aber wir haben die Historie sozusagen der Kinderhilfe eben ins Internet gebannt. Man kann suchen, man kann was finden und man kann vor allen Dingen das dokumentieren, was man tut, heute tut. Das heißt, wenn du heute jemandem erzählen möchtest, jetzt nicht gerade wie die Eva das jetzt in dem Moment auch hier machen kann, aber man kann zu jemand sagen, den man auf der Straße trifft, man kommt ins Gespräch wenn du daheim bist oder schau auf dein Smartphone, schaust einfach mal auf die Website, dann kannst du mal einen Eindruck verschaffen. Da findet ihr die Kontoverbindung, da findet ihr den Mitgliedsantrag, da findet er die Historie, da findet ihr die Projekte von all unseren, äh, äh, sag ich mal, Institutionen, die wir unterstützen und so weiter und so fort. Und da sind wir echt sehr, sehr dankbar. Genau, und dann habe ich eben einmal den Anruf aus dem Allgäu gekriegt, vom Allgäuer Lederhosen express Und ich so, hallo, okay. Und es gibt in diese Baltic Sea Rally, wo sich also... Bisschen verrückte Menschen treffen und eben durchs Baltikum fahren, teilweise mit alten Autos, gibt es in verschiedenen Ausführungen und die dann aber dort vor Ort Gutes tun, also die ihre Autos mit Spenden vollpacken und vor Ort dann abliefern. Ja, und die haben uns eben über unsere Homepage gefunden. Start dieser Rally war in Hamburg und da äh, habe ich von Lufthansa mir aero requested und habe dann die Jungs verabschiedet. Ja, also das sind die, also sie sind so gut drauf und haben äh, so viel Tolles gemacht, äh, gebracht. Wir hatten Ideen, haben wir Auto, unter anderem Bier natürlich vollgepackt, aber hauptsächlich mit äh, Spenden für eine Town und sind dann ins Kinderheim in Kaunas gefahren. Man muss ganz kurz diese, diese Schuhe würdigen. Schaut euch mal die an. die da. Das ist der <ja> totale Knaller. Die sind Kuhfeld, das sind so Handschuhe mit Kuhfeld und so Klops. <lacht> genau, genau. Und äh, die haben dann auch danach einen Vortrag in ihrer Heimat gehalten, ja, und hatten dann ein paar Türsteher engagiert und es durfte keiner raus, ohne eine Spende abzugeben. Und so kamen dann, äh, das ist jetzt bei uns, äh, in Hohenried vor unserem Haus, da kamen sie dann und haben uns das gesammelte Geld gebracht, ich glaube, es waren auch fast 7000 Euro, ja, ungefähr knappe fünf kamen aus der aus Rally der heraus und dann eben durch den äh, DIA-Vortrag, den sie dann nochmal gehalten haben und uns auch dazu eingeladen hatten, dann nochmal, das war ungefähr, glaube ich, ein, zwei Monate später, kamen dann nochmal so 13 100 Euro zustande. Genau. Und also auch sehr großzügige Menschen, also die nicht nur ihre Zeit investieren, also ich glaube von den sechs Personen sind fünf, glaube ich, oder vier oder fünf sind Unternehmer. Also sind alles sehr erfolgreiche und intelligente Menschen, die äh, ihre Zeit auch da investieren und die den Dingen der Spaß macht, ja? Und ähm, Handwerker, Unternehmer und, und äh, die haben dann eben noch gesagt, ah, wir machen dann nochmal mal was. Ein Vortrag geht immer in, ich glaube, Argen, oder irgendwas was heißt das. Argen. Und dann. Äh ja, genau. Okay. Okay, da genau. ja, also, okay, muss man muss man zuhören. Dann kamen sie letztendlich zu uns und haben, so ich, immer, abgeliefert und wir haben ein riesiges Stück Fleisch auf dem Bild zusammengeschmissen. In ja. Ja. Genau, und die mussten unterwegs Aufgaben lösen. Also, es ist allein wäre schon ein eigener Vortrag. Ja. Da kam auf einmal ein Anruf aus Litauen: Eva, kennst du jemanden in Litauen mit einer Ziege? Und ich so: Was? Und dann mussten sie irgendwie ein Foto mit einer Ziege im Auto machen. Also, echt durchgeknallt, aber es hat sich gelohnt, es kam viel Geld zusammen. Das ging dann weiter. Kurz darauf hat mich der Frank Tischler angerufen aus Bautzen und hat er gesagt, ja, kennen Sie die Baltic Sea Rally? Das sag ich ja inzwischen schon. Der hat uns ebenfalls über die Homepage gefunden und wollte was Gutes tun und der baut Bällebäder. Und äh, hat gesagt, ja, können Sie sich vorstellen, dass das im Kinderheim gebraucht wird? Ich so, ja, ich frag mal nach. Und dann rufe ich an und sage, ja, was könnt ihr denn brauchen? Und dann sagen sie, ja, wir haben ja doch euch diese Antiaggressionsräume finanziert. Und da wäre so ein Bällebad sensationell. Sagt er <lacht> tatsächlich am Telefon zu mir, ja. Und ich so, okay, das kriegen wir hin. <lacht> und dann hat es der Frank gebaut, hat es auf sein Auto gepackt, hat es nach Litauen gefahren und hat es dann dort aufgebaut. Es war dann die Sommer. Die, Sommer ist die Sommer -Rennie. genau. Rennie. Also Winter und Sommer. Ja. Genau. Da. Seht ihr es eigentlich alle gescheit oder stehe ja, ich ja. total im Weg? Sigi, brauchst du eine Pause? Oder? Geht schon. Gott. Mach ja, auch unsere Nachbarschaft, also es würde zum Beispiel <lacht> die Ilse vor kurzem sensationell. Ja, ich meine, unsere unser, unser Papa immer gesagt hat, Mensch, schau mal, 100 Kartons mit Handschuhen und allem. Also es so viele Beispiele, ja, an tollen Unterstützern. Unter anderem auch unsere Nachbarin, die dann zu einem Sporteln in Hohenried aufgerufen hat, am Sportplatz, ja, benefiz -Sportln. genau. Habe ich auf einmal in der Zeitung gelesen, nicht so. Eine fit Fitspottel für die Kinderhilfe? Weißt du da was? Ne. <lacht> Hat sie einfach organisiert. Ähm, ja, die Mädels waren ein bisschen verhalten, trotzdem kamen äh, auch, ich weiß nicht mehr wie viel, aber kam ein schöner Betrag zusammen. Es also, passiert uh, wirklich so viel Eigeninitiativ. Ja? Und ähm, das ist sensationell. Das ist einer der anti den wir ein bisschen gesponsert haben. Das ist ein ganz toller Junge, der immer als Erster am LKW steht zum Entladen. Ja, inzwischen lebt er leider woanders. Ist Autist und ähm, entsprechend immer mal wieder auch so Ausfälle, Anfälle. Und da hieß es damals, wäre es toll, wenn wir Räume hätten, die gepolstert sind, wo die Kinder sich nicht verletzen können, wo sie sich austoben können, wo sie ihre Aggressionen rauslassen können. Auch mit Überwachungssystem, dass wirklich nichts passiert. Und da haben wir unter anderem zwei Räume finanziert. So, lieber Gerhard, jetzt noch Alexander, das geniale Projekt 2019, dieser wunderbare Bus für Rollstühle, auch vollgepackt mit tollen Dingen, Filmfestival, ihr wisst es, hat es ermöglicht und wir sind unglaublich dankbar, der Bus kommt so gut an in Litauen. wir haben letztes den Fahrer getroffen, er holt damit die Kinder in der Früh ab, fährt sie dann danach heim, die bei ihren Eltern wohnen, ja. ist rund um in Gebrauch. Ihr habt es in der Nacht- und Nebelaktion hingefahren, ich wäre so gern mit. Gerhard, du hast mich angerufen, glaube ich, gesagt, Eva, hast du in zwei Tagen Zeit. Wir fahren den mal eben schnell nach Litauen und ich so, äh, ich muss fliegen. Also leider habe ich es nicht geschafft, aber ihr zwei habt es wirklich genial gemacht. Also vielen Dank, auch mit den Rotarern dort getroffen. Ja. Ja, das war der Kneipppfad, den wir dort ermöglicht haben, weil dieses Heim, ihr seht es hier hinten, sind halt viele, viele lange Gebäudekomplexe, entsprechend viele Innenhöfe, die unglaublich kreislich sind. Ja. Und da haben wir diesen Kneipppfad finanziert, eben mit unterschiedlichen Materialien, dass die Kinder das anlangen können, barfuß drüber gehen können, ja, dass einfach die Sinne angeregt werden. Und in Verbindung inzwischen gibt es auch einen tollen Sitzbereich. Es wurde inzwischen hier auch von der Stadt einiges investiert, Gott sei Dank, sodass es jetzt ein bisschen Farbe reingekommen ist. Die Fenster wurden erneuert, ja. es wird nicht mehr nach außen geheizt, ja. es bleibt innen im Gebäude, das Dach wurde erneuert. Also es ist zum Glück so viel passiert, dass ich letztes Mal fast nicht wiedererkannt habe, ja, als wir im sind. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Es ist einer der Aufenthalts- und Werkräume. Es gibt dort eine ganz tolle, engagierte Handarbeit und Kunstlehrerin, die Ginta. Und ähm, da haben wir eben viel ermöglicht, wie ihr auch seht, genau das wieder von außen in ganz, also ganz ungewohnter Form. Wir sind hingefahren jetzt letztes Jahr im LKW und ich habe echt, ich habe überlegt, ob wir hier richtig ja, sind, ja, ja, die weil Schulden, will, sind. Die Schöne an der, an der Stelle muss man vielleicht auch sagen... Es hat er schon bewegt eine Zeit lang, dass wir uns gedacht haben, okay, was passiert denn jetzt eigentlich mit dieser ganzen Einrichtung, die zu diesem Zeitpunkt ja von uns auch schon in 25 Jahre unterstützt wurde. Fällt dann irgendjemand den Daumen und sagt, jetzt stampfen wir alles ein und schieben es weg oder wird, sage ich mal, verkleinert. So wie sie es jetzt gemacht haben, man konzentriert sich auf das Wesentliche und renoviert das. Und Gott sei Dank, wir, für uns muss man ganz ehrlich sagen, wir waren da schon erleichtert, als wir deren die Nachricht bekommen haben, okay, die Verantwortlichen dort haben sich eben entschieden, diese Schule dort an dem Anstandort zu belassen und eben zu, im verkleinerten Rahmen aber eben zu renovieren. Und dann haben die auch richtig Geld in die Hand genommen die Dinge, die wir ja gar nicht finanzieren können, wirklich auf die Straße zu bringen und zu machen und das sieht man jetzt eben hier auch. Das sieht ja schon ganz vernünftig aus und ist eben zukunftsfähig. Ne? Das heißt, jetzt ist auch jeder Euro, der da dort an, ankommt und mit dem man dann eben die Dinge noch schafft, die sie selber nicht hinbekommen, ist gut investiert und das freut uns natürlich sehr. Genau, also die Stadt hat da eben eine Million jetzt reingesteckt, fühlen sich endlich verantwortlich. Es also sind jetzt wohl drei Mitglieder im Stadtrat, die jetzt ihr Herz entdeckt haben. Ja? Das ist auch einer der von uns renovierten äh, Räume, genau hinten sieht das Bällebad. Hier unten für die Kinder einfach schöne Projektionen von oben zur Beruhigung, Wasserspiele, ja. Und das ist das Schwimmbad inzwischen, ja. Also sensationell stehe ich euch wirklich nicht in den so Weg. Okay. Also das war auch noch so ein Herzensprojekt, wo man dachte, mein Gott, wenn ich mein Lotto gewinne, dann kann ich das angehen, ja. Aber es war gar nicht nötig, wenn wir gewinnen, können wir es selber verpassen. Das wurde auch von der Stadt finanziert, ja? leider das Umfeld noch nicht, also die Wege zum Schwimmbad sind immer noch furchtbar so, dass die Kinder noch nicht hin können, das wird jetzt hoffentlich nachgeholt, aber ein Schwimmbad sieht jetzt so sensationell aus und die Kinder können dann, wenn die Wege endlich passen, wirklich ihre Übungen im Wasser machen. Ja, ich, ich konnte es nicht glauben, also ich war hin und weg. Auch davon, da konnten wir jetzt zum ersten Mal unseren Spielplatz live besichtigen, die wir finanzieren. Das war bis jetzt das größte Projekt von uns beiden. Auch ein Herzensding, um eben diese Innenhöfe aufzuhübschen, zu frischen, den Kindern Spielgeräte zu bieten, die erstens bunt sind und auch wirklich Rollstuhl geeignet. Also hier kann man mit dem Rollstuhl hinfahren zum Sandkasten, hier ist die Rollstuhlschaukel. Wir haben eine ganz große Inklusionsspielanlage. Finanziert gekriegt, ja, wo eben die Kinder im Rollstuhl rauffahren können und auch körperlich gesunde Kinder mitspielen können. Und ich ja, war begeistert, muss ich wirklich sagen. Genau, jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick ähm, oder Rückblick auf unseren Herbsttransport. Also, ihr wisst ja, dass der Weihnachtstransport, die Weihnachtszyten sind so das, das Herzstück, ja, Und Corona-bedingt konnten wir ja nicht fahren. Und dann haben unsere Mitglieder in der Sitzung im Juli. Ja, das sagt. wie wäre es denn, wenn wir das vorziehen? Weil natürlich unser Keller voll war, viele Freunde aussortiert haben, ne? so wie jetzt, die Alexa sagt, Eva, wir möchten das uh, übergeben. Und dann haben unsere Mitglieder entschlossen, okay, wir probieren einen Herbsttransport. Ja, Solange man eben noch fahren kann, solange Corona nicht wieder so zuschlägt, ziehen wir es einfach vor. Und dann haben wir jetzt gesagt, wie sollte das gehen? Erstens zeitlich, die Vorbereitung, das dauert. Ja? Das ist nichts, was man mal eben über Nacht. Äh, Stemmt und ich hatte auch gar keinen Urlaub und es wusste keiner, ob es funktioniert oder wir haben es ne, genau wie ich jetzt einfach gemacht. Und ähm, das ist am Anfang mal viel, telefonieren, organisieren, e mails schreiben. Und auch wenn ich eine Frau bin, also nach dieser Vorbereitungsphase will ich eigentlich ins Schweigekloster. Ja, weil ich bin dann so viel am Reden, aber es lohnt sich. Ja. Es beteiligen sich mal 15 bis 20 Schulen und Kindergärten aus und um schoben, Hausen und packen Weihnachtstüten. Ja. Wir haben inzwischen auch ein sensationelles Lager in Mühlried bei der Familie Haas, die uns das jetzt seit ein paar Jahren zur Verfügung stellen. Und das war eben noch unser Keller. Und da war man dann sehr froh, als der ein bisschen leerer wurde. Und es ist eben immer wieder toll, die Stellen abzufahren und die Freude der Kinder zu sehen und die Fragen. Ich meine, Corona-bedingt standen die Typen auch teilweise vor der Tür, weil ich nicht rein durfte. Das war nicht so schön, aber im normalen Leben äh, löchern mich die Kinder und fragen und zu Litauen, zu allem. Ja? Und der VW-Bus wird so vollgepackt, wie ihr hier gerade gesehen habt, dass ich gerade noch Platz habe, überhaupt mitzufahren. Ja? Ähm, das sind die Damen vom Frauenbund, die uns immer ganz toll unterstützen. Ähm, das war jetzt hier in äh, Königsmoos. Ja? Die Schule ist fast von Anfang an unglaublich aktiv dabei. Also Wir haben echt das Glück, jedes Jahr um die 1000 Weihnachtstüten zu kriegen. Ja? Genau, ich kaufe dann noch ein bisschen ein. Ich bin dann äh, gern gesehen der Kunde <lacht> in den Geschäften in und unter dem Haus. Und es war damals wirklich so, dass ich gesagt habe, meine Chefin glaubt mir das nicht. Ja, die Verkäuferin hat gesagt, was machen Sie damit? Meine Chefin glaubt, ich räume das nicht richtig ein. Das ist ja alles schon wieder leer. Ja. Und äh, es kam dann auch leider wenig nach. Ja, das war ja dann auch die Phase, wo ja, Papier knapp und alles. Also ich habe alles aufgekauft. Genau. Wir haben uns ja diesmal, nachdem die großen Firmen, ne, unsere langjährigen Unterstützer Wilms und Hartmann, diesmal zum ersten Mal keine Spenderware hatten, konnten wir ja in die privaten Haushalte gehen und konnten wirklich diesmal sagen: Wir können alles mitnehmen, dem, wir die letzten Jahre keinen Platz hatten. Ja, Baby-Equipment, Hochstühle, Kinderwagen, Fahrräder, ähm, ja, diese süßen Teppiche. Ähm, und die Leute kamen, die haben uns überrannt. Ja, ähm, es war dann zwischenzeitlich so, dass auf diesem Hof so viele Fahrräder und Laufräder standen, dass die Nachbarin es gebracht hat, weil sie gedacht hat, das wäre ein Räderflohmarkt. <lacht> und dann hat, dann hat unsere Freundin, äh, die eben diesen Hof betreibt, gesagt, kannst du der Radl schon da lassen? Sie hat gesagt, bring es wieder, wenn es putzt ist, hat sie gesagt, aber Geld kriegst du keins, das geht nach Litauen. <lacht> und dann hat die Nachbarin gesagt, äh, okay. Und so hat sie es dann gemacht. Ne? Und dann hatten wir eben das Wahnsinnsglück von Kartoffel den LKW zu kriegen, den sensationellen Fitus und Sepp als Fahrer und noch die ganzen Tankfüllungen. Also das war Wahnsinn. Kartoffel ist auch schon wild unterwegs in die Ukraine, ja, mit verschiedenen LKWs. Ein unglaublich tolles Ehepaar, die ganze Familie, sensationell. Und das, waren, das ist so das Kernteam. Ne? Meine Mitfahrer. Wir haben einen kleinen VW-Bus und diesen 40-Tonner, mit dem geht es dann nach Midtown. Und ich werde dann in der Früh mal abgeholt, unser Maskottchen hat uns begleitet. Wir werden toll unterstützt, auch von Bäckerei Seitz, wir bringen unsere Brotzeit, der hat das alles schon ganz eingespielt, wer holt die Brotzeit, wer bereitet den VW-Bus vor. Ich reise da meistens mit ja, sechs, sieben Männern, ja, was teilweise schon herausfordernd ist. Aber Frau wächst ja mit ihren Aufgaben. Genau, und hier waren wir bei der ersten Station, in die Dorfschule in Schelsbach. Ja? Und die Kinder ja, sind einfach der Hammer. Ja? Wir wurden begrüßt äh, mit Tänzen und, und Musik und Geklatsche, also wie die, wie die Rockstars. Ja? Wir haben auch entsprechende Musikinstrumente wieder mitgebracht weil die Musiklehrer dort unglaublich engagiert ist. Ja. Der hat jetzt eine Orgelbrit und Schlagzeug, der bringt den Kindern ganz viel bei und die werden immer musikalisch äh, verwöhnt dort mit äh, Weihnachtsfeier, natürlich diesmal jetzt im Rahmen ja, der Corona-Regel, ein bisschen kleiner, aber die sind unglaublich äh, rührig und dankbar. Und an der Station hat eben ein Mitfahrer, der zum ersten Mal dabei war, gesagt, Eva, Eva, du musst, schau dir das Bett an, du musst da ein Foto machen, schau dir die an. Die wie dankbar die ist, ich habe den gerade ein Ja, also der war, der war so gerührt, das hat mich so gefreut. Ja, das ist die Rektorin dort und weist eben auch einen Teil der, der gut gefüllten Kartons hin. Die ja dann erst mal zwischengelagert wurden, ne? weil die haben ja ihre Weihnachtsfeiern dann erst im Dezember gemacht. Genau. Und haben unsere Geschenke eben vier, fünf Wochen vorher bekommen und dann erstmal äh, ganz ungewohnterweise nicht gleich auspacken und äh, befeiern können, sondern sie haben es erstmal zwischengelagert. Deswegen, ähm, genau. da, da mussten sie sich sozusagen zurückhalten. Genau. Also wurden dann wieder ein bisschen besungen und litauische Tänze aufgeführt und Eva, wie sprichst du mit den Leuten? Naja, also ich dachte am Anfang ja, ähm, lerne ich halt auch noch Litauisch, weil ich es schon schön finde, wenn man in ein fremdes Land fährt, ja. dass man sich ein bisschen austauschen kann. Ich bin auch Sprachbegabt, aber wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, die Sprache ja. ist unglaublich schwer. Es gibt, glaube ich, sieben oder acht Fälle, die aber nicht an den Artikeln erkennbar sind, sondern an Wortendungen. Dann, wenn du ein Wort, gibt es teilweise fünf verschiedene Arten, es auszusprechen, natürlich immer eine andere Bedeutung. Wenn du es anders betonst, alles mögliche andere. Ich habe mich dann auf Bitte, Danke, Schöne Weihnachten, solche Dinge beschränkt. Und an jeder Stelle haben wir eine Übersetzerin aus also der Dorfschule, die Christina, die super Deutsch spricht dort inzwischen den Englischlehrer, mit dem ich dann auf Englisch spreche. Und äh, ja, Englisch und Deutsch ja. ist es. Und meine litau ja. So, jetzt sind wir schon in Kaunas. Und da hat man dieses Jahr auch, also hat die Krimi die ganz tolle Idee gehabt, die Schoenhauser Künstlerin, hat uns ein paar Bilder geschenkt, als es damals äh, da im Pflegschloss diese Kunst- oder den Künstlerflohmarkt gab. Genau. Und hat gesagt, Mensch, da können wir auch einen Aufruf machen für die Sonderschule Kaunas. Weil äh, sie mitgekriegt hat, dass das dass die Wände so, naja, lang und trüb sind und viele Löcher und gewählter Boden. Und hat gesagt, Mensch, das könnte man doch da aufhübschen. Und das fand ich natürlich eine sensationelle Idee. Es kamen ganz viele Bilderspenden ja, von tollen Schumhausener Künstlern zusammen. Und ähm, inzwischen hängen diese Bilder aus. Ich habe gestern Abend Fotos gekriegt aus der Sonderschule, aber da war das Wendt gerade fertig mit den Fotos auf den Laptop ziehen. Ich wollte noch nicht nochmal belästigen. Aber die Bilder hängen. Und es ist so ein Lichtblick, also gerade jetzt in dieser... Dunklen und trüben Zeit und die Kinder dort hat sie so schön drapiert, weil es wirklich passend farblich zur Einrichtung und thematisch Und dann waren ähm, an der Wand Heißluftballons aufgemalt, da hat es dann das Bild von einem Hubschrauber dazu, also wirklich toll. Da freue ich mich schon sehr auf nächstes Mal. Das Auto, genau, also ganz liebe Grüße an euch zwei nochmal. Ja, der Fahrer ist also begeistert und sagt, zo ein tolles Auto, ja, und hickt und pflegt Genau, ein absolute Neuigkeit dort. Es gibt da inzwischen den einzigen Kindergarten in Litauen für schwerstbehinderte Kinder. ist inzwischen in dieser Sonderschule. Da haben zehn Kinder Platz. Sehr, sehr schön gemacht. Natürlich trotzdem unglaublich bedrückend. Ich wollte keine Fotos machen, aber es hieß, ich soll es machen. Ja, weil sie wissen, dass wir dadurch einfach Geld kriegen. Ja, es, es fiel mir nicht leicht, aber die Betreuerinnen alle sind so offen und sagen, ja, und haben uns alles gezeigt. Ja, dieser Physiotherapeut ist da seit 30 Jahren und kümmert sich um die Kinder. Es gibt inzwischen von diesem Kindergarten eine wahnsinnig lange Warteliste, weil es einfach die einzige Stelle in der Town ist. Und sie hoffen jetzt, dass die Stadt weiter finanziert, damit einfach noch ein paar Kinder aufgenommen werden können. Ja, hier ist immer die Ginter, die tolle Kunstlehrerin, die auch näht und wirklich dieses Heim aus dem Wenigen, was bis vor kurzem noch da war, so schön gemacht hat. Ja, der an sich einfach über alles freut, was jetzt kommt, wo sie aus dem Vollen schöpfen kann. Ja, und dieses Mädel war mein persönliches Highlight auf der letzten Fahrt. Also wirklich, die hatte Geburtstag an dem Tag ihren siebten Geburtstag. Die mir hier war das und da bin ich dann noch mal hin und habe ihr diesen Bär geschenkt und die war so wief die kleine. Ja, also Unfassbar. Die hat mich da angestrahlt und ich habe dann gesagt: Ja, ich bin die Eva und herzlichen Glückwunsch und so, wurde dann alles übersetzt und so. Und dann spricht die einfach mein Deutsch nach, ja. also fehlerfrei. Ja. Und, so, hm? und dann hat sich die gefreut wie ein Schnitzel, gell? hat sie gelacht und so. Und dann habe ich gesagt: hey, darf ich ein Foto machen? Und dann hat sie so auf Mittag sagt, so, na, dir, was, was redet denn die so lange, natürlich kann sie ein Foto machen und so. Weißt? Und dann hat sich da die Tüte mit ganz vielen großen Schokoladentafeln noch. Also ich schaue, dass ich immer was dabei habe, so ne? weiß ja nie, wen man trifft. Und dann sagt sie so, was ist da eigentlich in der Tüte drin? Ne? <lacht> und hatte dadurch natürlich gleich für die ganze Klasse äh, Schokoladenvorräte dann äh, gebunkert. Ne? Also die war der Hammer. So, jetzt sind wir schon äh, in Kleipeda, der letzten Station. Ähm, und das ist der Kindergarten, wo knapp 200 Kinder leben. Die Leiterin Diana. Ja, passt schon. Genau. Und da haben wir eben auch ganz viele Weihnachtstüten hingebracht. Und jetzt greift man schon ein bisschen fort. Die Fotos kamen dann eben kurz nach Weihnachten, weil die Kinder sich natürlich auch gedulden mussten. Ich meine, es war für mich diesmal ein bisschen schade, dass ich es halt nicht verteilen durfte, aber ich freue mich, dass es natürlich dorthin kam. Es ja, war halt diesmal nicht Nicoletta, sondern musste das halt übergeben. <lacht> Aber es wurde dann wunderbar verteilt und in einer kleinen Weihnachtsfeier dann eben den Kindern übergeben und die Fotos kamen. Die sind jetzt ein bisschen dazwischen geschoben. Jetzt sind wir eben wieder beim Transport. Wir haben natürlich die meisten der laufleeren und Dreiräder und Kinderfahrräder dorthin gebracht. Und die Diana konnte es gar nicht glauben, weil dort kostet halt so ein kleines Rädchen auch gleich mal 200 Euro, was natürlich für 200 Kinder absolut utopisch ist. Und die Kinder waren auch so begeistert. Die sind dann am Ende des kindergarten -Tages rausgestürmt und wollten eigentlich zu ihren Eltern ins Auto ja zum Heim fahren und haben dann diese ganzen Räder gesehen. Ja und dann waren natürlich die Eltern vergessen. Sind dahin gestürmt, haben alles ausprobiert, hupen und klingeln und wollten nur noch äh, umfahren. Und eine kleine Eva, die, die heißt auch Eva, die ist dann von dem Bulldog. War immer runter. <lacht> also, Qualität wird auch dort geschätzt. Genau. Also das war auch ganz, ganz wunderbar zu sehen, ja, wie diese Dinge da ankamen. Genau. Ja, ihr seht, äh, mein Mitfahrer in der abwehrenden Handbewegung, weil wir <lacht> natürlich überall extremst gut versorgt und verköstigt werden. Ja, und der Kobo ist der. ja genau. Kennzeichen also, also er war. Ähm, zum ersten Mal dabei, ja, also Sepp mit seinem Bruder Willi. Der Sepp ist ja auch schon ein Erfahrener. Okay, ja. Der Koppel-Berner war schon viele, viele Jahre lang dabei. Und dann sagt er wieder so, Eva, du hast mir gar nicht erzählt, was ich hier alles essen und trinken muss. Du hast mich nicht vorgewarnt. Ja? Wir haben doch gerade schon so viel gegessen. Ich kann nicht mehr. Ich sage, Willi, da musst jetzt durch, weil es kommt natürlich zur so Gastfreundschaft. Ja. Man kriegt auch immer ganz viel alkoholische Dinge zu trinken. Und mein Papa früher mal gesagt, halt, ich ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe. <lacht> genau. ähm, das Maskottchen ist auch jetzt äh, müde. Wie man sieht, ne? also, <lacht> genau, also das Ende der Reise, ja, das Maskottchen <lacht> hängt durch. Mir normalerweise auch. Also dieses Mal nicht, muss ich wirklich sagen, es war eine ganz andere Reise. Es war schönes Wetter, die Straßen ja, waren trocken. Wir sind durch Herbstwälder gefahren, wir haben nicht gefroren. Der VW-Bus hat geheizt. Zum ersten Mal, seit ich den schon mache, war mir nicht kalt. Von daher trügt das Bild ein bisschen. Normalerweise stimmt, da sind wir echt durch. Nach dem Transport brauche ich wirklich lange Erholungspause. Ja, das genau. So, ihr schaut alle noch so aus, als, als, als könntet ihr noch. Aber keine Panik, ich erzähle euch nichts mehr. Wir haben einen ganz tollen Film für alle, die das nochmal in wirklich tollen Bildern sehen wollen, auf unserer Homepage. Das ist die Weihnachtsfahrt 2016. Da könnt ihr euch noch ein bisschen besser vorstellen, wie das abläuft, was passiert. Und das ist ein ganz toller Film, gemacht von Dirk Weber, der damals bei NTV war. Ja, Findet man auch über, über YouTube tatsächlich. Wenn, wenn man einfach Kinderhilfe Litauen oder sowas einkippt, dann kommt da sofort äh, einige Filmeaufnahmen und äh, unter anderem eben auch dieser ungefähr 15-minütige Film, mhm. der schön äh, im damaligen Jahr diese Vorbereitungszeit bei uns im Schwogenhausener Land aufzeigt. Und dann aber eben auch die Fahrt nach Litauen und die drei Stationen, die wir angefahren haben. Das war tatsächlich immer das fehlende Puzzlestück, wo man gesagt hat, man macht hier sehr viel. Man ist eigentlich seit 25 Jahren bekannt. Aber was eben auf der anderen Seite sozusagen bei den Empfängern passiert, in Bildern hatten wir eigentlich so nur in Erzählungen mal Foto oder so. Und deswegen sind wir eigentlich ganz dankbar, dass wir das dann da auch mal zeigen konnten, weil natürlich die Nachfrage insbesondere bei den Schulen war groß. Die Kinder haben natürlich Spaß daran, dann tatsächlich sowas auch mal zu sehen, auch die Lehrerschaft und so weiter. Und so entstand eben dieser Film damals. Genau. Und für alle von euch, ich meine, jetzt, habt ihr, jetzt haben wir alle andere Dinge zu tun, aber wir hoffen, dass es auch mal wieder ruhiger wird. Und wenn ihr euch dann vorstellen könnt, an irgendeiner dieser Stellen mitzuwirken, würden wir uns sehr freuen. Oder für diejenigen von euch, die noch kein Mitglied sind, ich habe da was vorbereitet, dann auch ein paar Mitgliedsanträge, weil ein lieber rotarischer Freund mal gesagt hat, also Eva, eigentlich sollte das doch Zugangsvoraussetzung sein für alle Rotare, dass sie auch Mitglied bei euch werden. Aber keine Panik, es läge da. Ich würde jetzt nur gerne zum Abschluss noch ein paar Sätze vorlesen. Vor ein paar Jahren wurden Wolfkinder gesucht von einem Gymnasium. Die haben da ihre Facharbeit geschrieben. Und da wurden wir auch angerufen und da haben wir ein bisschen was erzählt und ähm, dann kam Vaters Geschichte auch in diesem Buch. Und ich finde, das passt äh, sehr gut. Ich habe es heute mal wieder durchgelesen. Und ähm, danach habt ihr es auch fast überstanden. Aus seinen eigenen leidvollen Erfahrungen als Wolfskind hat Manfred Schwab den Schluss gezogen, sich für Verständigung und Hilfe über alle Grenzen hinweg einzusetzen. Die von ihm gegründete Kinderhilfe Litauen beweist, dass Krieg, Hass und Gewalt nicht die letzten Worte der Geschichte sein müssen. Ein ehemaliges Wolfskind, dem in der schwersten Zeit seines Lebens selbstlos von Litauen geholfen worden ist, das am Ende seines Lebens seinerseits mit aller Tatkraft litauischen Kindern geholfen hat und dessen Lebenswerk von seiner Tochter, und Sven, fortgeführt wird, und euch, kann man eine bessere Lehre aus der Geschichte ziehen. So, und mit diesem Schlusswort und einem litauischen Schnäpschen. Möchte ähm, ich das jetzt beschließen? Das war einer der Gründe, warum ich gerne ein adresent haben wollte. Sonst hätten Sven und ich alleine trinken müssen. Das ist ein ganz toller Honiglikör. Nachdem wir dieses Mal ja relativ wenig Arbeit vor Ort hatten, wurden wir in die älteste Destillerie und Brauerei Litauens geführt. Und da habe ich ein paar Flaschen mitgenommen und da würde ich jetzt gerne mit euch auf die Gesundheit und den Frieden trinken. So. Gewollt und gefragt oder ich wollte kleinere machen. Es muss natürlich nicht. Äh jeder trinkt nur, wer möchte. Vielleicht fangen wir da vorher so einfach ja genau. genau. Einfach mal fragen. Erstmal mit dem Finger geben und dann kann man nicht sagen. <lacht> Sind es zu so voll oder geht's? Ja,